Hallo, heute möchte ich euch äh, ein Live-Experiment äh, zeigen. Also mehr oder weniger live. Ihr seht es eher äh, nach Video on demand Band. Ja. Nach eurem Gefallen. Okay. Also, ich habe das Ganze mal vom einem Jahr oder so ausprobiert. Und wir waren aber seitdem nicht mehr. Und das probieren wir jetzt einfach wieder aus. Ich war damals eigentlich ja. Bisschen sauer und hab's dann aber ruhen gelassen. Und jetzt gucken wir uns das halt mal wieder an. Es geht hier um das Programm Clary Utilities, mit dem äh, man Dateien zum Beispiel löschen, sicher löschen kann oder auch äh, wiederherstellen. Dummerweise, mit dem Sicher löschen funktioniert's nicht immer so ganz, dass mit dem mitgelieferten Wiederherstellungsprogramm es kein Problem war zum Wiederherstellen. Ähm, ja, also, ähm, es manchmal klappt es manchmal nicht. So viel weiß ich mittlerweile. Mm. Dann suchen wir uns nun einfach mal hier irgendwelche Dateien aus. Gehen wir in den Public-Ordner. Hier, der Bach. The Creek. Und dass wir hier nur mal die Eigenschaften haben den nachher wieder herstellen kann. So, standardmäßig drei Löschoperationen. Ich habe hier nichts geändert. Jetzt löschen. Hier steht nochmal, dass man es nicht wieder herstellen kann. Und das wollen wir nun ausprobieren. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich hier noch das Fenster offen hatte. dass ich irgendwie aufkochen ähm, okay einfach also noch eine Datei hinzu gehen wir mal hier in den und oh, jetzt hier mal so ein Video Beispiel Video hier so ein Bär 3,85 MB so jetzt löschen. Ja, geht schneller. Und nun die Frage: Kann man es wiederherstellen oder nicht? So, start. Also, wir sehen hier Dateien mit dem Namen Z. Ja, ich sag's, wie es ist. Das sind ähm, die gelöschten Dateien teilweise. Wir sind hier very good. Also man kann es sehr gut wiederherstellen. Das machen wir jetzt einfach mal. Der Dateiname ist zwar nicht mehr äh, erkennbar jetzt hier. Ja. aber wir, also ich habe es eben schon mal gelöscht und ja. Die Datei, wo ich jetzt gerade gelöscht habe, ist nicht drin. Ich, ich habe ja eben schon mal gesagt, manchmal kann man es, manchmal nicht. Ah, oh, ich. Okay. Haken. Recover. Documents. Start. Close. Und da gehen wir mal in den Dokumentenordner. So und dann. Benennen wir es einfach mal um. Umbenennen. Exe. Ich meine, es wäre ein Programm gewesen. Okay. Ähm War es anscheinend nicht? Dann weiß ich aber auch nicht genau. Äh was es für ein Programm oder Ähnliches gewesen sein kann, dann sind äh, ein paar Informationen schon wohl nicht mehr wiederherstellbar. Aber ja, es ist aber allerdings noch größtenteils dann zumindest äh, da. Und wenn das jetzt ein Bild, ein Video oder ein Archiv oder ein PDF oder ein Doc wären, ja. Oder ein Textfile. Bestimmte Teile sind einfach noch da und das ist alles andere als sicher. Und würde ich daher niemals empfehlen, Claire Utilities für so etwas einzusetzen. Uh, und ja, dann danke fürs Zuschauen. Ihr könnt es ja gerne mal auch äh, dann daheim ausprobieren, ob, was ihr habt. Wie gesagt, manchmal klappt es bei mir, manchmal nicht. Jetzt Hier war es so ein Teilerfolg. Und ja, danke fürs Zuschauen.